Willkommen hier auf Mabache TV bei der versprochenen Review zu meinem OnePlus One. Ich habe das Telefon jetzt seit gut anderthalb Wochen, noch keine zwei Wochen. Ähm, bei meinem Unpacking-Video habt ihr gesehen, äh, es kam mit gut 75% Akku, was ziemlich viel war. Ich habe dann versucht, äh, gleich SIM-Karte rein und alles iii, spielen, ging nicht, weil äh, ich keine Mini-SIM-Karte hatte, worauf ich äh, mich mit WLAN begnügt habe, was schnell eingestellt war und somit kein Problem war. Das heißt, die ersten zwei drei Tage hatte ich ein neues Tablet. Mini-Tablet, aber doch. Ich habe mich am selben Abend gleich hingesetzt und die ganzen Apps runtergeladen und alle Berechtigungen eingestellt, wieder die Passwörter, überall eingegeben, was gut und gerne über zwei Stunden gedauert hat, wenn nicht länger. Und das hat dazu geführt, dass der Akku auf gut 30% runterging. Beim HPC, was ich vorher hatte, wäre das tot gewesen. Wenn ich, und ich hätte wahrscheinlich bei der Hälfte der Apps schon anstecken müssen. Gut, also der Akku vom OnePlus One ist der Hammer, er verwöhnt, man wird frech und übermütig, wenn man dieses Telefon hat, wenn ich am Abend ins Bett gehe, schalte ich auf Airplane Mode, ich will meine Ruhe haben, und wenn ich dann am Morgen aufstehe, ist meine übliche Art, also meine übliche Tätigkeit, Handy anstecken und aufladen lassen, beim OnePlus One brauchst du das nicht, denn unter 38 oder 36 Stunden aktive Dauer wird sowieso nicht mehr geladen. Ich habe das Handy vor einem Tag 7 Stunden und 19 Minuten geladen und es steht immer noch bei 66 Der Bildschirm läuft seit einer Stunde und 24 Minuten und ich habe es immer auf die hellste Stufe eingestellt. Und ja, wie gesagt, 66 hat der Akku immer noch. Es ist unglaublich cool, wie stark das Teil ist. Zum Akku. Äh, als ich die 30% erreicht habe, dachte ich mir am nächsten Morgen, ich habe es über Nacht noch gelassen, da war es dann ungefähr auf 20 oder so, habe ich gedacht, okay, ladest du auf. Ein Freund von mir hat nämlich da auch das Handy, und der hat gesagt, eine Stunde, anderthalb, ist es wieder voll. Also habe ich es angeschlossen, aber ich habe es mit meinem üblichen Stecker versucht, weil der lag rum und den habe ich immer verwendet. Das ist äh, von Blackberry, so ein Reisestecker, bei dem man die äh, stecker abmachen kann. Hier die Zurken, oder wie immer das heißt. Und mein normales Kabel. Der Stecker passt ist auch ein Mimi-USB, also angeschlossen und abgewartet. Für über sieben Stunden. Und dann war immer noch 98%. Es hat ewig gedauert, und ich so shit Montagsgerät bekommen. Funktioniert nicht gut. Aber am nächsten Tag habe ich dann den Originalstecker von OnePlus One. Genommen mit dem Originalkabel, was wiederum sehr fancy und stylisch ausschaut, und habe sie einfach dann genommen und mit dem probiert zu laden, und siehe da, es hat funktioniert, und zwar in anderthalb, zwei Stunden von 30% drauf auf 100 ratzefatze voll. Das Ding wird super heiß aber es geht auch wahnsinnig schnell. Jetzt äh, hat mein Kollege noch erzählt, dass er zu Hause ein altes Samsung-Ladegerät hatte, mit einem dicken Kabel, und da ging es auch schnell. Ich möchte jetzt versuchen beim nächsten Mal, äh, das Kabel an das Blackberry-Netzteil äh, zu stecken, und um zu schauen, wie lange es dann auflädt. Einfach, um zu wissen, ob hier auch Spezialtechnik drin steckt oder ob es wirklich nur das breite Kabel ist. Ich werde euch darüber auch informieren, was dabei rauskommt. Gut, das ist zum Akku, der ist wahnsinnig. Dann zum Handy selbst, es ist wunderschön, also es ist extrem schick designt, es fühlt sich dieses Sandstone hinten. Fühlt sich großartig an. Leider gibt es noch keine Covers oder nicht viele. Nur eine so ein, ein Abdeckung für hinten gibt es auf der OnePlus Seite. Aber die mit Flappe, so zum Schließen fürs Display zum Schützen, gibt es leider noch nicht. Es ist mir natürlich in diesen anderen Wochen schon passiert, dass es am Boden gefallen ist, mein Süßes, und äh, es landete wie alle Sachen am Face down. Da liegt es also am Boden, und ich kann mich natürlich nicht bücken, um es aufzuheben. Also habe ich versucht, mit meiner Greifhand dieses Teil aufzuheben. Die ist so, dass sie da vorne zumacht, und sozusagen da das Telefon einzwicken sollte. Also wenn alles gut geht, funktioniert das so. Aber hat nicht funktioniert, weil ich damit keinen Griff hatte, hier. Das Telefon ist so schmal an den, L an den Lenkseiten, dass man da einfach mit diesen Greifarmen keinen Halt hat. Das geht einfach nicht. Und deswegen habe ich, und für die Lenkseiten, weil hier ist es dicker, oben und unten, ist, ist der Arm einfach zu geht nicht weit genug auf. So, jetzt habe ich versucht, das Telefon am Boden dahin zu schieben in der, und äh, über eine Türschwelle wollte ich es drüber schieben. In der Hoffnung, dass es dann auf der einen Seite nach oben hebt, damit ich dann hier mit der Greifhand besser reinkomme. Hat auch nicht funktioniert. Ah, aber als Ergebnis gab es einen kleinen Kratzer, hier am Display. Ich glaube, ich ansiebe ihn in der Kamera nicht. Er ist auch nicht sehr weltbewegend. Aber er hinterlässt hier kleine Spuren. So von der vom Beeinträchtigung, und Telefon gibt es da keine. Das Betriebssystem ist das synergy Mod und es war schon das Update am Handy als gekommen ist, als zu mir kam. Das 38R. Was äh, erstens funktioniert hervorragend, das Betriebssystem. Es ist alles total schnell. Ähm, die Apps bleiben, wo sie sind. Ich habe mein HPC. Äh, geroutet und drauf ähm, draufgegeben, weil mit dem original Android ging nichts mehr, und äh, da sind immer wieder die Apps verschwunden. Vor allem die Instagram-App war immer weg vom Bildschirm. Das funktioniert hier einwandfrei. Was noch großartig ist, durch das 38R, das Update, ist die Kamera, einfach genial. Man kann Fotos aufnehmen in, in, in RAW-Format, das heißt, die äh, sind dann so 20 äh, Megabyte groß, und man kann dann mit der passenden Software die Weißabgleich und alle Veränderungen im Nachhinein machen. Kostet Akku, äh, kostet äh, Speicherplatz, aber wenn es wichtige Fotos sind, die dann nachbearbeitet werden sollen, kann man zu machen, und vor allem ist es mhm. wahnsinnig irre, dass dieses Handy, das kann was da sonst nur irgendwelche Spiegelreflexkameras, glaube ich, machen können. Äh, mir genügen die 13 MB, die Fotos sind wahnsinnig schön, wirklich tolle Farben, und was auch genial ist, Video, man kann echte Zeitlupe machen, indem man die Videogröße auf 27 AP stellt, und auf 120 Frames, per second, und dann hat man echte Zeitlupe, mit der man aufnehmen kann, und da gibt's großartige Videos davon, die werde ich unten verlinken. Äh, was auch spannend ist, ich benutze es, äh, also ich drehe die Kamera auf 1080p, es ist aber, wie man hier sieht, 4K möglich, es ist Wahnsinn, also man kann ja wirklich mit 4K aufzeichnen. Leute, die Video machen, wissen, dass das irre ist, mit einem Handy, mir genügen die 1080p, das ist schon ein Upgrade, meine Flipcams, mit denen ich diese Videos mache, haben 27. Und für, für Video im Innetz ist das mehr als ausreichend. SIM-Karte ist eine Mini-SIM-Karte, äh, und bei meinem Unpacking-Video beim Unpacking-Video habe ich gesagt, hier gibt es einen wunderschönen Schlüsselanhänger. Sehr stylisch das Teil. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Jetzt weiß ich's. Es ist die berühmte Nadel im Heuhaufen. Es ist diese Nadel, mit der man den Pin, äh, mit der man die SIM-Karte rausholen kann. Also ein sehr sehr nützliches Teil. Ich lasse es jetzt aber drin. Ja. Und schon wird man nach dem Pin gefragt. Zum Pin. Ich persönlich äh, schalte abends das Telefon immer ab, beziehungsweise schalte ich es in den Airplane-Mode, weil ich in der Nacht eine Ruhe haben möchte. Und in der Früh, wenn ich es wieder einschalte, ist bei dem anderen android die ich bisher hatte, es so gewesen, dass man den PIN für die SIM-Karte wieder eingeben muss, jeden Tag. Hat den Vorteil, man vergisst ihn nicht, und ich persönlich betrachte es auch als Sicherheitsvorteil. Hier wird der PIN nicht abgefragt, man kann einfach umschalten, wieder vom Airplane auf regulären Mode, und die SIM-Karte wird einfach so freigeschalten. Obwohl ich die PIN-Authentifizierung eingestellt habe, wird sie vom Airplane Mode nicht verlangt. Vielleicht wisst ihr irgendwas, was man da umstellen kann? Wäre froh, bitte schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Telefon, oder noch Ideen, bitte auch in die Kommentare. Sonst würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, aber man